Erstmal herzlich Willkommen in die Runde. Schön, dass Sie heute zu uns gekommen sind zur multimedia werkstatt Spicken 2.0. So heißt unser Thema heute. Und ich freue mich ganz besonders, wir haben heute äh, recht viele Lehrer. Ich habe das auf der Anmelde-Liste gesehen. Das sind sehr viele äh, Lehrer. scheint offensichtlich nicht nur an der Uni ein Thema zu sein. sondern sind sehr in der Schule. Ähm, ja, herzlich willkommen. Was haben wir heute vor? Wir haben heute drei Vorträge sogar. Das ist äh, ja, so, so ein bisschen außergewöhnlich. Äh, in der Regel haben wir zwei oder auch nur einen. Wir mal drei Vorträge. Warum drei? Äh, wir wollten dieses Thema Spicken 2.9 aus drei Perspektiven so ein bisschen beleuchten und äh, werden auch äh, starten heute mit einem Vortrag von äh, Prof. Dr. Martin Hofmann, äh, der leider gar nicht im Raum ist. Er ist äh, Professor an der Hochschule St. Gallen und ist uns zugeschaltet heute über Adobe Connect, über einen äh, Virtual Classroom. Das heißt, er wird sozusagen in einer Live-Video-Verbindung dann gleich uns seinen Vortrag äh, zum Thema Spicken 2.0 darbringen. Äh, wird verschiedene äh, Tools, kleine Gadgets vielleicht vorstellen, äh, die man zum Spicken äh, äh, einsetzen kann. Äh, was gibt es da? Das, äh, das Smartphone, die google und vielleicht gibt es ja auch noch mehr. Wir sind äh, sehr gespannt. Den zweiten Vortrag heute wird Christian Stein hat. Ach, da, da ist er ja. Christian. hallo, herzlich willkommen ist ein hier von der Goethe-Universität, von der Akademie für Bildungsforschung und Lehrerbildung. Er äh, wird uns zu der Frage nachgehen: Naja, äh, ist denn Spicken wirklich ein technisches Problem oder eher etwas, was in unserer Persönlichkeit vielleicht auch drin liegt? Warum machen wir das eigentlich? Warum cheaten wir? Warum betrügen wir? Äh, der Frage wird er ja an seinem Vortrag nachgehen. Und äh, last but not least äh, wird Lars Gussen mit uns äh, mal näher beleuchten, was man denn tun kann, äh, wenn man irgendwann nicht mehr hinterherkommt, die ganze Spickerei zu verhindern, weil äh, gespickt worden ist zu allen Zeiten und wird wahrscheinlich auch in Zukunft äh, weiterhin werden. Äh, mal wird man erwischt, mal nicht. Und äh, muss man sich denn als Lehrer wirklich die Mühe machen, immer mit, äh, der technologischen Entwicklung auch Da gibt es vielleicht auch andere Methoden, indem man sagt, ja, ich verändere einfach meine Prüfung oder meine Klassenarbeit so dass Sie äh, ihre Smartphones einsetzen können, wie Sie wollen. Das wird Ihnen nicht mehr viel nützen. Oder kann man ein elektronisches äh, Gerät wie ein Smartphone im besten Fall vielleicht sogar als Werkzeug im Rahmen einer Prüfung einsetzen. Das ist der Fahrplan für heute. Ähm, bevor es so offiziell losgeht, hatte ich äh, schon ein bisschen eingestiegen. Äh, Fragen äh, sind natürlich erlaubt, äh, wenn nicht da erwünscht. An alle unsere Referenten bei Professor Hofmann ist das ein bisschen schwierig. deswegen sind wir da ausgewichen von der direkten Fragestellung hin äh, auf ein Isapad, wo ich äh, bitte nur, dass die Fragen vielleicht vorab schon ein bisschen gesammelt werden. Äh, er kann das Isapad natürlich auch sehen und äh, dann auch die Fragen nach seinem Vortrag eingehen. Wir können das Isapad dann auch hier ran äh, projizieren und äh, sehen dann sozusagen die Fragen live. Und wenn äh, Sie, Herr oder Christian äh, das äh, auch okay finden, können wir auch die Fragen zu äh, Ihren Vorträgen dann auch einfach da drin sammeln. Und... Äh, kann jeweils dann da rein gehen. So, genug der Vorrede. Ich darf Ihnen jetzt viel Spaß und äh, Verbindung mit dem ersten Vortrag von Professor Hofmann wünschen. Äh, er war vorhin schon da, wir gucken mal, ob er noch da ist. Ja, hallo, hören Sie mich? Ja, ja. ja wir ähm. hören Sie schon laut und deutlich. Einen ganz kleinen Moment, gleich sehen wir Sie auch. Okay. So. Herr Hofmann, Sie werden jetzt gesehen und auch gut gehört. Wenn es zu leise ist, dann geben Sie mal Signal, dann machen wir den Ton noch etwas. Das passt prima. Also, herzlichen Dank für die Einladung zum Online-Vortrag. Jetzt, ich dachte mir immer, dass das müsste etwas ganz Tolles sein. Ich in Hawaii, die Studierenden an der Hochschule, Jetzt ist es so, dass ich äh, zurzeit bei mir zu Hause in der Schweiz am Runde sitze. Der einzige echte Zuhörer bei mir ist mein Hund, der unter dem Tisch liegt und hoffentlich noch ein Weilchen still ist. Und ich merke irgendwie, dass es trotzdem sonderbar ist, sie nicht zu sehen. So, äh, ich fühle mich etwas beobachtet, weil ich ja eigentlich mich äh, dauernd hier im Screen sehe. Nun ja, ich starte mal meinen äh, Vortrag zum Spicken 2.0. Ich möchte allerdings vorausschicken, dass das nicht mein Spezialgebiet ist. Ich habe mich einfach mal letztes Jahr äh, interessiert für das Thema und dann ein paar Folien zusammengestellt und äh, möchte einfach Ihnen meine Erkenntnisse dazu äh, weitergeben. Äh, ja, ich habe dann ein kleines Programm zusammengestellt, meines Vortrags. Es soll also um so diese Dinge gehen. Wie Sie hier sehen, ich möchte bevor wir auf äh, diese äh, neuartigen Spickmethoden oder auf das Spicken 2.0 äh, kommen, möchte ich äh, auch äh, ein, zwei Sätze zum klassischen Spicken Ihnen erläutern, dann auf das Spicken mit dem Smartphone und dem Smartwatch äh, zu sprechen kommen, allfällige technische Abwehrmaßnahmen erwähnen und dann vielleicht auch Tipps gegen oder für das Spicken Ihnen mitteilen und ja. Starten wir doch einfach mal. Es gibt ja sehr viele Arten des äh, Mogelns während Prüfungen bzw. während dem Unterricht. Äh, da wäre mal das äh, klassische Abschreiben, wie wir das auf dem Bild hier sehen können, wo äh, man äh, so einen unaufhörlichen Blick nach links oder rechts wirft, äh, mit den Banknachbarn sprechen, äh, besonders gut geeignet, wenn die Lehrperson vielleicht nicht mehr so gut hört. Äh, das Spicken, worüber wir heute sprechen möchten, mit Spitzetten oder anderen Hilfsmitteln oder eben auch das unerlaubte Beschaffen von Prüfungen und anderen Unterlagen. Also da ist heißt, die Bandbreite des äh, Mogelns äh, noch relativ breit. Ja, zum klassischen Spicken. Ähm, das kennen wir wahrscheinlich alle, das spicken mit dem Spickzettel, der sich irgendwie äh, noch gut in einer Hand oder noch besser in einem Verband verstecken lässt. Also wenn Sie dann in, äh, in Ihrer Klasse sehr viele äh, Schülerinnen und Schüler mit Verbänden haben, dann müssen Sie das gleich ja, auf etwas aufmerksam machen. Ich habe Ihnen dann ein paar Postbuch. Äh, die so die ganze Breite zeigen, die teilweise Abbildungen aus der in Sammlung Nürnberg, hier ein Stift zu ganzen aus dem Jahre 1928, Thema ist bei Gott nichts Neues. Das haben wir auch bereits bei der Einleitung gehört. Dann wollte ich Ihnen diese kurze Sendung da zeigen. Äh, ich schlage vor, dass Sie das, äh, sich das dann später zu Hause angucken. Ansonsten müssen wir technisch jetzt aus der Präsentation aussteigen und wieder einsteigen. Aus Zeitgründen überspringe ich dieses Video. Äh, schauen Sie sich das zu Hause in Ruhe an. Das zeigt äh, auf eine wirklich äh, amüsante Art und Weise, wie eben äh, der Einfallsreichtum von Schülerinnen und Schülern aus dem Jahre 1964 wahrscheinlich auch äh, heute noch äh, analog zu sehen ist. Das da kennen Sie ja auch klassische Spicken, hier beispielsweise mit dem Krippapack-Spitker. Da kommen bereits schon elektronische äh, Geräte zum Einsatz. Der Spitzettel wurde äh, mit einem Textverarbeitungsprogramm äh, geschrieben, dann hat er einhaken, eins gedruckt und dann eben. Äh, bei der zugehaltung weise äh, bei diesem Tetrapank äh, versteckt. Auch das ist eine äh, Form des Spickens. Sie sehen hier das Beschriften von Essbar. Im Notfall kann man dann natürlich das auch gleich wegessen. Ähnliches wie hier mit der Schokolade äh, kann man natürlich auch mit einem Apfel machen. Am besten lässt sich dann in einem Reistee und dann auch so weniger auf. Das kennen Sie vielleicht auch als eigener Schulzeit oder Flaschenspick, äh, genau das, ist so eine äh, weit verbreitete Methode. Oder der Flaschensticker, das ist dann schon was Aufwendigeres, äh, was Sie hier sehen, äh, anstelle äh, der üblichen Angaben des Produktsherstellers hier. Ein Stick, glaube ich, äh, für den Geschichtsunterricht, äh, der ganz Spick ist oder auch hier, äh, Lavellos, Becker, äh, dann gibt es natürlich auch diese Art des äh, Pricksits. Äh, äh, ja, das ist natürlich äh, ausschließlich den Traum vorbehalten. Vorteil, äh, es äh, ist nicht wahr, kann eine Lehrperson wagen, da einen genauen Blick drauf zu werfen. Äh, es gibt allerdings natürlich auch einfache Form des spitzen, oder? Insbesondere für Frauen, also beispielsweise, wenn sie Ohrringe tragen, dann können sie die Spickzettel relativ gut äh, hinter den Ohrringen verstecken. Insbesondere wenn sie dann äh, Haare, längere Haare haben, können sie das relativ gut äh, dort versorgen. Oder in einem Schal lässt sich das relativ gut anbringen. Und notfalls, äh, warum auch nicht, den Spickzettel auch nicht verschwinden lassen. Auch da wird wohl kaum der Lehrpersonen im Griff oder Blick wagen. Also, vielfältige Methoden, äh, schon früher da gewesen, auch äh, die folgende Folie zeigt, dass Spickzetteln eigentlich äh, ein globales Phänomen ist. Hier ein Beispiel, äh, Spickzettel aus Iran, Jordanien. Äh, also das ist, nicht, äh, das ist nur bei uns in Deutschland oder in der Schweiz gibt. Fixen, Spicken an Schulen und natürlich auch an Hochschulen und Universitäten. Also auch das äh, kein neues Phänomen. Äh, vielleicht die folgende Folie, die ich Ihnen zeigen möchte, so eine neuartige neue Form, dem zu begegnen. Und das ist jetzt nicht ein Bild, das ich Ihnen zeige, sondern äh, tatsächlich. Im Weiteren hat man sich da Gedanken gemacht, von der Art Universität, wie man diesen äh, Spiegel zuvorkommen könnte. Hier sind die 90 Studierenden bei einem Test mit diesem selbst gebastelten... Bitverhinderung, äh, irgendwo wurde dann auf Facebook gepostet, hat dann relativ äh, viel Spot geerntet, sodass die Universität dann auch diese Spickenmethode oder diese Methode gegen das Spicken wiederum abgeschafft hat. Ja, praktische Spicken, schauen wir uns mal an, wie funktioniert das Spicken heute mit technischen Gadgets. Wir kennen das alle. Smartphones, jedes moderne Handy hat eine Kamera, äh, mit der man das fotografieren kann, den Prüfensport abspeichern kann äh, von, von Fotos, während der Prüfung kann man äh, die Zoom-Funktion aktivieren, äh, man kann Lösungen vorgängig abfotografieren, man kann sich äh, Resultate per äh, Message zu kommen lassen, per WhatsApp für sich austauschen im Klassenzimmer. Äh, also das Online-Schummeln oder das Schummeln mit Smartphone scheint eine weit verbreitete äh, ja, Art und Weise des Models zu sein. Äh, dazu braucht es natürlich auch Tarnung, ist klar. Aber es ist, äh, Natürlich etwas offensichtlich, wenn man das dann äh, auf den Beinen äh, hat, das Smartphone. Beliebte äh, Verstecke sind hier beispielsweise das Etui der Schülerinnen und Schüler. Oder hier auch eine äh, Methode, die zwei junge Studenten aus den USA äh, äh, erfunden haben. Sie haben äh, schlichtweg also eine Taschenrechnung gebaut und dort ihr Smartphone-Screen eingebaut, das ist etwas aufwendig, natürlich Was auch relativ häufig äh, vorkommt, insbesondere bei längeren äh, Prüfungen äh, bei mehrstündigen Prüfungen, dass äh, der Toilettentrick angewandt wird, das kennen Sie vielleicht auch, oder haben das vielleicht auch schon mal selbst äh, in Anspruch genommen. Äh, noch wenig bekannt ist, ist das Spicken mit der Smartwatch. Sie sehen hier eine Abbildung der Apple Watch. Ich äh, besitze seit rund einem halben Jahr eine solche äh, Smartwatch der Firma Apple. Kostenpunkt etwa 420 Euro. Also äh, etwas, das sich äh, inzwischen auch Studentinnen und Studenten leisten. Da haben Sie ja heute eigentlich die äh, volle Vertypbarkeit mit dieser Apps, die Sie da auf der rechten Seite sehen. Sie haben auch neue Möglichkeiten, indem Sie beispielsweise wie unten dargestellt mit äh, Tribbles äh, sich äh, Nachrichten zukommen lassen könnten. Auf der folgenden Folie äh, habe ich Ihnen drei Apps mitgebracht. Äh, wo Sie das gesamte Wissen hier beispielsweise zu Mathematik, äh, zu Physik und Chemie, mittels einer App, die Sie relativ unauffällig aufrufen können, äh, um so eben den entsprechenden Stoff nachzuschauen. Sie können sich da auch äh, Favoriten anlegen mit den wichtigsten äh, mhm. Inhalten, so sodass Sie möglichst schnell und rasch zurecht zu haben. Also das Spicken mit der Smartwatch, äh, so gehe ich davon aus, wird äh, in den nächsten Monaten äh, zunehmend beim Thema werden. Wie äh, wird das Spicken mit Smartphones bei uns in der Schweiz gelöst? Ich weiß nicht, ob Sie das ähnliche Handhaben bringen in Deutschland, bei uns ist insbesondere bei Matura Prüfungen, also bei Gymnasien oder auch bei Universitäten ist es heute dass Usus, äh, die Geräte auf dem Tisch platziert werden müssen, äh, sicherlich eine valable, äh, gute Methode, weil äh, das Wegnehmen der Geräte, das ist ja nicht erlaubt. Es äh, ist allerdings so, dass natürlich auch äh, viele äh, Schülerinnen und Schüler, die auch Studierende mehr als ein Gerät haben. Also das schließt selbstverständlich das Schummeln mit Hilfe des Smartphones nicht ganz aus. Was gibt es da an technischen Abwehrmaßnahmen? Ich habe eine Abbildung über mitgebracht aus Taiwan. Äh, mit einem spektrum wird hier die Prüfungsumgebung gescannt. Äh, das ist etwas, was bei uns in der Schweiz verboten ist. Ich glaube auch in Deutschland ist das nicht erlaubt, meines Wissens, dass man äh, hier mit äh, einem technischen Messgerät in äh, möglichen Kindern auf die Spur kommt versucht. Äh, schauen wir etwas noch mehr in den äh, Osten, hier nach China. Dort findet jährlich eine äh, ganz harte Uniprüfung statt mit entsprechenden Abwehrmaßnahmen, die dort eingeleitet werden. Das sind, glaube ich, etwa sieben Millionen Studienplätze zu vergeben. Und da ist es so, dass die Chinesen und Chinesen äh, Monate, wenn nicht jahrelang, auf diese Prüfungen äh, lernen. Die sind sehr, sehr beliebt, natürlich, diese Prüfungen, äh, also diese Studienplätze, und deshalb wird auch alles dran gesetzt, dass man die besteht. Da sehen Sie beispielsweise Datenbrille, äh, mit entsprechender Technik versehen, äh, mit äh, versteckter Kamera, einem Empfänger, der in der Münze versteckt war und auf äh, der folgenden Seite so ein Teil der eingesammelten äh, Geräte oder auf der linken auf der nächsten Folie ein gesamtes äh, Set an äh, Kommunikationsinstrumenten äh, äh, dann ist es auch so, dass dort die Hörsäle be, äh, beaufsichtigt werden also mit ihren Webcams also das ist dann zum der Schweiz nicht erlaubt ich habe äh, jeweils an dieser Stelle so also eine Umfrage äh, gemacht, dass sie leider nicht sehen kann, verzichte ich darauf, aber mir scheint es doch äh, sehr spannend zu sein, sich die Frage zu stellen, äh, was ist das jetzt, dieses Spicken? Ist das äh, besondere Geschicklichkeit oder Betrug? Oder ist das eine Strategie des Wissenserwerbs? Oder ist es einfach als moralisches Vergehen zu gut bewerten? Ich denke. Dass Sie im nächsten Vortrag dazu mehr hören werden, deshalb kann ich äh, dieses Thema äh, jetzt in äh, gutem Gewissen überspringen. Spannend finde ich auch äh, das Folgende: Und zwar gab es äh, bei uns in, es, äh, in Zürich eine Studie, wo man 14- bis 15-jährige Schülerinnen und Schüler befragt hat zum Spicken. Und äh, die äh, konnten dann eben Auskunft geben, wie Sie das einschätzen. Und da äh, ist es äh, noch spannend zu sehen, dass äh, es äh, pragmatische und sozial nicht moralische Kriterien sind, die die Schülerinnen und Schüler anführen. Also es gibt Situationen, in denen Spicken erlaubt sei, und zwar beispielsweise, wenn man sich in einer Dilemmasituation befindet, nicht lernen konnte, aus also irgendwelchen Gründen ich habe gerade Schluss gemacht, über so die Freundin. Dann orientiert man sich eher an pragmatischen Situationen und lässt die Moral etwas auf der Seite. Auch ganz spannend war, dass wenn Spicken seitens der Lehrpersonen nicht kontrolliert werde, dann seien eben Lehrpersonen selbst schuld. Das ist diese Naivität der Lehrpersonen, die doch zeitweise. Äh, kursiert oder offensichtlich ist, die wird von Schülerinnen und Schülern gar nicht rekrutiert. Äh, äh, es wird dann mehr als eine Einladung. Zum Beispiel. <lacht> äh, auch solche Versuche von Lehrpersonen äh, sich äh, einen Sichtschutz äh, zu bauen, sehr kontraproduktiv, weil gerade dieser Sichtschutz eben nicht nur einen Sichtschutz äh, gegenüber den Nachbarn bietet, sondern es bietet eben auch Schutz für jene Personen, die Möchte, also etwas mehr eine Einladung sozusagen. Wie kann man technisch? dagegen vorgehen, haben wir gesehen, da gibt es äh, technische Maßnahmen, die äh, man einsetzen kann. Bei uns in der Schweiz meist nicht erlaubt. Äh, also müssten es ja eigentlich pädagogische Maßnahmen sein. Und, äh, wenn wir etwas mehr Zeit hätten, würde ich Ihnen äh, aufzeigen, was für Maßnahmen man da erreichen könnte. Das ist natürlich relativ einfach formuliert, indem man einfach sagt, äh, man soll Prüfungen so formulieren, dass äh, das Smartphone einem nicht viel nützt, dass es sich nicht nur auf eine Wissensfrage zu konzentrieren, aber das ist pädagogisch äh, sehr anspruchsvoll. Also Prüfungen so zu machen, dass es nicht nur Wissen abrufen bedeutet, ist äh, sehr man kann das Ganze auch äh, einen positiven Effekt sehen, dass man natürlich das Spicken beispielsweise als Prüfungsvorbereitung äh, nutzt. Äh, allerdings ist natürlich dann dieser Spitz während der Leistungsüberprüfung nicht, äh, darf man nicht verwenden. Ich komme zum Schluss. Ein paar Tipps, äh, wie man äh, den begegnen kann als Lehrperson. Ich habe das mit dem Überraschungseffekt beschrieben, also da äh, ja, sie einfach so äh, unvorbereitet mal äh, aufstehen und äh, irgendwo äh, zu einer äh, Gruppe hinlaufen und sich da wieder setzen. Also solche unerwarteten Maßnahmen, die äh, schrecken schon etwas ab oder auch äh, dieser Überlegungsblick, in dem man vielleicht... Äh, gar nicht zu erkennen gibt, wo man jetzt irgendwo genau hinschaut. Äh, da kann man schon relativ gut äh, sehen, ob sich da etwas tut. Äh, Rundgang, den vielleicht eine gelehrte Person machen will, den würde ich eher weniger empfehlen. Das lädt nämlich jene ein, denen sie den Rücken zu wenden zu spicken. Äh, leise Umgebungen äh, verraten natürlich äh, die Person, die versucht zu spicken, und auch abzuraten ist von äh, Psychospielen wie beispielsweise, also ich äh, habe früher auch schon gespeckt oder darum kenne ich jeden Specker und solche Dinge, das will ich eher nicht erzählen. <lacht> äh, abschließend ich glaube, die Zeit ist auch gut möchte ich mich äh, bedanken und jetzt auf allfällige Fragen äh, zu sprechen. <lacht> Sind meines Wissens <lacht> keine Angst. <eingeladen. lacht> <lacht> Vielleicht reicht es für eine mündliche Frage, ansonsten würde ich gerne das Wort an dem nächsten Redner übergeben. Ich oh. Sie sind alle noch da. Ja, Sie haben so aufmerksam zugehört <lacht> und äh, haben sozusagen auch gar keine Frage eingetragen jetzt schriftlich. Das machen wir doch gar nicht. Vielleicht äh, fällt Ihnen eine Frage ein. Ähm Vielleicht nochmal eine Begründung, warum diese Psychospiele nicht, dass man auch alle Spickmethoden kennt. Können Sie das nochmal ein bisschen erläutern? Ja, das wurde, also, das wurde auch bei dieser äh, Umfrage bei den Schülerinnen und Schülern, äh, von der ich äh, kurz erwähnt habe, ich kann Ihnen auch die Angaben dazu liefern. Das wurde auch bei dieser Befragung mit äh, Jugendlichen, im Alter zwischen 14 und 15, das war eine Studie, die gemacht wurde äh, von Emanuela Capparini, äh, Jugendforscherin, die äh, eben die Ehrlichkeit der Jugendlichen untersucht hat, aus Sicht der Schülerinnen und Schüler. Und dort wurde auch das äh, als äh, negativ bewertet, äh, sprich, äh, fast als Einladung zum Spicken, als Ansporn äh, zum Spicken. Ja, hier zeige ich es doch. Also, wenn du das Gefühl hast, du, du wüsstest da alles und so weiter. Äh, und was bei Ihnen gesagt also das Nicht-Sprechen darüber ist auch eine Einladung, das wurde untersucht. Also wenn man das nicht thematisiert, ist das sicherlich auch nicht gut, aber man sollte vielleicht nicht damit angeben, als jegliche Tipps und Tricks zu kennen, sondern man sollte das Thema meines Erachtens wirklich auch ernsthaft mit den Schülerinnen Schülern diskutieren und auch hier eben diese Frage nach äh, der Moral stellen. Äh, und, und vielleicht auch äh, die Schülerinnen und Schüler wirklich in, in die Auseinandersetzung bringen, warum wir das äh, in dem moralisch nicht korrekt anschauen, weil wir in, in, in, in, in, in, in, in, in diesem Fall nicht alle gleichen Möglichkeiten haben. Oder? Also das ist so die Begründung, die aus äh, dieser Jugendforschung kommt und die äh, gestützt wird durch die Aussage der Jugendlichen. Also das ist eine Empfehlung, die ich übernehme. Nein. weitere Fragen. Fühlen Sie persönlich sich jetzt sicherer gegenüber dem Spicken? <lacht> <lacht> fühlen Sie sich besser, wenn Sie das auf diese Art und Weise verhindern können? Äh, kann ich jemand die Frage wiederholen? <lacht> ja, gerne. Die Frage war, ob Sie sich jetzt besser bzw. sicherer fühlen gegenüber ihren äh, potenziellen Spicker. Mit meinem Wissen, das ich jetzt habe. Ja, ähm, ja. Also äh, ob ich mich besser fühle oder nicht, <lacht> <lacht> äh, das ist schwierig zu beantworten. Ich, ich glaube einfach, es also gehört einfach auch dazu, oder? Also ich äh, weiß, dass das äh, meine Studierenden versuchen. Ich werde auch immer wieder überrascht, wie trickreich die wirklich sind, äh, auch in äh, äh, Schüler oder Lernende, auch Erwachsene. Also man, man, man kommt ja selbst auch in diese Rolle, oder? Also Von daher nicht, ich fühle ich mich nicht besser oder sicherer, aber es wird mir einfach immer wieder äh, mal mehr bewusst, äh, was es da alles gibt und womit da gearbeitet wird. Und, äh, Mittlerweile sehe ich das auch nicht mit einem moralischen Zeitfinger. Ich äh, denke auch nicht, dass es meine Hauptaufgabe jetzt als Lehrperson oder Dozent äh, ist, äh, das zu unterbinden, aber äh, sicherlich wichtig ist, dass man mit, miteinander darüber spricht und, und auch eben kommuniziert, das jetzt äh, nicht, äh, nicht stattfindet. Es gibt auch ganz spannende äh, Untersuchungen äh, im im Bereich der Lehrerinnen und Lehrer Bildung, äh, wie angehende Lehrpersonen, also Studierende das beurteilen, wo sie ihre Toleranzgrenze sehen und ich glaube, das wäre vielleicht etwas, was jeder bei sich selbst mal äh, anschauen sollte, habe ich schon mal gemogelt, wenn ja, in welchen Situationen. Und wir Lehrpersonen sind ja meistens nicht so stark darauf angewiesen, weil wir eher leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler waren. Ich glaube, wir haben die alle mal. Und von daher ist es für mich wichtig, dass es da nicht nur mobilisierend ist und dass man sich dem Thema eben echt aufstellt. Ja, ich möchte auch nochmal grundlegend nachfragen. Ich bin Lehrer, nicht jetzt bei so leistungsstarken Schülern in der Realschule tätig. Mich wundert es doch, wie viel ich nicht mitbekomme. Bekomme ich aber dann letztlich doch mit, dass eben ganz viele Lösungen falsch abgeschrieben sind, die eben ähm, ja einfach die Fehler übertragen ist und daran, wenn ich jetzt nur das mal nehme, kann ich den Ausmaß feststellen, wobei ich wirklich viele Abwehrmaßnahmen ergriffen habe. Das sind auch Schüler, die letztlich gar nicht ganz so stark sind. Aber da haben sie wirklich wohl eine Situation gehabt. Wie, oder sagen wir mal so, wie, wie groß ist denn wirklich, ist das mal untersucht worden, dieser Graubereich oder dieser, dieser, die Sache, dass man es einfach eben nicht mitbekommt? Also Wie ist denn das Verhältnis da? Wovon kann ich da mal ausgehen? Also ich glaube, wirklich, wie ich eingangs erwähnt habe, äh also vermutlich werden wir Lehrpersonen da nicht alles mitbekommen, das ist auch gut so. Ich möchte auch äh, als Vater meiner Kinder nicht alles wissen, was äh, sie anstellen oder angestellt haben. Also von daher ist, geht es mir sehr ähnlich. Aber ich glaube, wenn man das thematisiert mit den äh, Lernenden, dass man sagt, schau mal, äh, ich... Äh, ich habe mich damit beschäftigt und mich damit auseinandergesetzt. Ich weiß, dass es diese Formen gibt. Ich weiß auch, dass das versucht wird. Aber was man das vielleicht auch eingangs wirklich klärt, das sind die Konsequenzen. Das scheint mir ganz wichtig zu sein. Also, dass man vorgängig wirklich auch miteinander vereinbart, wo ist die Grenze und das dann natürlich auch entsprechend sanktionieren muss, wer das möchte. Also alleine das schon hilft relativ weit, äh, das äh, Mobeln, Spicken, Schumeln zu unterbinden. Aber äh, die, ja, die Realität zeigt halt, dass äh, insbesondere dann, wenn man ungenügend gelernt hat, äh, nicht sattelsicher äh, ist, dass die Versuchung dann relativ groß ist. Oder? Und als Aussagen von äh, Schülerinnen und Schülern wissen wir, dass äh, eben, wenn Lehrpersonen sich nicht darum kümmern, also wenn sie so, naja, das geht mich jetzt nicht an, dass das dann äh, doch teilweise als Einladung bewertet wird. Aber daher glaube ich, dass es wirklich wesentlich ist, dass man das thematisiert. Äh, nicht, dass äh, wir äh, zu Dschungeldetektiven äh, avancieren und versuchen, äh, jeglicher äh, jegliche Versuch zu unterbinden, äh, ebenso sehe ich das Plagiat, Plagiaten, das zeigt sich ja dort auch ganz deutlich. Also ich habe mich auch intensiv mit der Frage der Plagiate auseinandergesetzt und, und äh, ähnliche Erfahrungen gemacht und auch die Erfahrungen wirklich auch gemacht, wenn man das nicht kontrolliert, dass da natürlich, äh, also natürlich, dass da wirklich in einem großen Maß äh, genug geschummelt, plagiert wird. Ja, vielen Dank. Danke bei Ihnen äh, äh, nach Frankfurt, glaube ich, oder? Ja, ja. Eine tolle Zeit, eine schöne Erfängszeit und viel Erfolg und äh, ja, Spannendes bei den Vorträgen meiner äh, beiden äh, Referenten, die nach gekommen. Besten Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und auch Wiederhören.